Hallo Freunde, heute kommt mal ganz was anderes. Wir sind ja mit der wunderbaren Diana Schell befreundet, Wir waren schon zweimal bei ihr in der Show Blondhörig, gibt es zum Beispiel auf YouTube und sie ist ja auch Moderatorin bei HSE und anderen Sendern und Content kreatorin und äh, ja, und für, zu unserer großen Überraschung war sie plötzlich im Promi Big Brother Haus, äh, durfte es natürlich niemandem erzählen, sie hat nur gesagt, boah, da ist irgendwas krasses. Und äh, ja, ich habe sie heute mal interviewt auf Instagram, wie denn die Zeit war, vielleicht interessiert euch das auch, mal ein bisschen anderer Content hier, so ein bisschen außer der Reihe und ja, viel Spaß damit. Ah. Oh, Christian, ich freue mich. Uh, ich komme näher. Ja, es klappt endlich. Live und in Farbe. Wahnsinn. Genial. Cool. Geht's dir gut? Ja, super. Ja? Ja, schön, dass das geklappt hat. Ey. Genau. Ja, bin gerade mit meinem Stream durch und hoffe, dass jetzt ein paar noch mit äh, hier rüberkommen. Ja. Und äh, ja, hast du schon ein bisschen erzählt, was wir schönes vorhaben? Ja, genau, genau, habe ich schon so ein bisschen angedeutet. Also für die, die das jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mitgerichtet haben sollten, äh, Diana war bei Promi Big Brother. In der Staffel, wir kennen uns ja schon lange und äh, ja. Jan hat immer gesagt, da kommt ein dickes Ding, aber sie konnte uns nicht sagen, was es ist. Und dann hieß es auf einmal, sie ist im Big Brother Haus. Ne? Ja. Ja. Echt, echt also, ich wusste ja, du bist Trash TV Fan, Reality TV Fan, ja und deswegen dachte ich, also du kommst mit Sicherheit nicht dran vorbei. Ja. Oh, ja, jetzt kommen ja auch schon die ersten rüber aus meinem Kanal. Super. Woher kennt ihr euch? Ja, also wir kennen uns. Also, ich, darf ich mal was sagen? Ja, also, klar, das, das, rein, ich so die ganze Zeit. Ganz riesig. <lacht> ich, ich bin also wirklich Fan fast der ersten Stunde von dir auf YouTube, weil ich von deinen Videos ganz viel gelernt habe. Dann habe ich ja meine eigene YouTube-Show Blondhörig, da geht es genau. immer um äh, spannende Menschen und dann habe ich dich dort mal eingeladen, dann sogar auch das zweite Mal, auch mit einem Buch, um das meiner Community mit weiterzugeben. Äh, aber ich kenne ich natürlich schon viel, viel früher. Ne? Also genau wie deine Fans, die dir ja folgen und das so spannend finden, äh, was du so machst. Also von daher, die Bindung ist gefühlt schon sehr, sehr lange da. Ja, genau. Ich war, war glaube ich, schon zweimal bei dir. Ja. Und dann haben wir ja. auch angefangen, äh, genau, mal ähm mal irgendwie essen zu gehen und ja. genau mal zu quatschen und ja. genau ja wir mögen uns sehr auf jeden fall das kann man also, genau. ja es? ja mensch aber erzähl doch mal wie wie ist das wie muss man sich das denn so vorstellen Sind die wirklich 24 7 da in diesem mini raum irgendwie ja. also ich konnte das gar nicht glauben ey. das ist ja wahnsinn also, Christian, ohne Mist, ich habe es total unterschätzt, weil ich kenne das genauso wie jeder andere Ja, vom vom Zuschauer. Man denkt sich auch, ja, was ist denn da? Die sind da in einem Raum, das sieht vielleicht auch mal ganz hübsch aus und so. Kann ja nicht so schlimm sein. Dann bricht der ein oder andere in Tränen aus und man denkt sich, können die sich nicht im Griff haben. Äh, wie das jetzt passiert, weiß ich, da ich selber drin gesteckt habe, weil das wirklich etwas mit einem macht, Christian. Und da war ich wirklich auch... Ähm, wie soll ich sagen, zum einen ein bisschen stolz auf mich, weil ich es wirklich geschafft habe, komplett bei mir zu sein, komplett. Ja. Vielleicht bin ich aber auch deswegen nicht mehr drin, weil ich nicht ausgeflüstert bin. Ja gut, du kennst ja meine These, man muss ständig anecken und äh, Drama ja. liefern, dann bleibt ja, man so. wahrscheinlich eher drin. Ne? Ja, also genau. ähm, ich, ich habe nicht zu viel ähm, äh, dort wahrscheinlich in diese Richtung gezeigt, aber... Fangen wir mal von vorne an. Du bist wirklich erstmal in Quarantäne schon mal ein paar Tage, fast eine Woche. Und diese Quarantäne ist wirklich wie Stubenarrest früher. Ja, wenn man so im Zimmer ist, zu Hause bei den Eltern und ähm, du kriegst Essen reingereicht, darfst nicht rausgucken, nichts. Das haben schon viele kaum hingekriegt, ohne, das hat sich dann nachher so ergeben in den Gesprächen, ohne also wirklich Tränen und alles. Also manche kommen schon zerstört in dieses Ding rein. Ja, also. Ich glaube aber, dass das eine Corona-Geschichte ist. Ne? Ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass das immer nee, so ist. Ja, ja. ja. Aber stell dir es wirklich vor, du bist in einem Hotelzimmer kriegst nur Essen reingereicht, eigentlich wie im Knast, ja, äh, darfst wirklich nicht raus und ich meine, ich habe mir Arbeit mitgenommen, ähm, ich schreibe ja auch gerade an meinem Buch und so, super, konnte ein bisschen lesen, alles schön, ja, aber kein Internet, kein Handy, kein Fernseher, nichts. Ein Fenster, was man eben nicht öffnen kann, richtig, also schon normal, aber du Boah, kannst ja, also da ging eigentlich <lacht> <für Kise> schon <lacht> krass los. Boah, und genau Mann. so ging es weiter und da da würde mich jetzt auch mal deine meinung interessieren also du kommst dann rein irgendwann oder warte mal gehen wir mal den gang noch durch also du wirst dann an dem tag wo es losgeht wirst du rausgeführt ich glaube die haben auch das komplette hotel ähm, zumindest die etagen wo wir dann waren ja so abgeschottet dass niemand den anderen sehen konnte weil wir dürfen ja alle nicht wissen wer ist drin Das muss ja, ja wirklich ja. eine überraschung sein ne? dann bist du mit augenbinde und kopfhörern in eine Limousine reingeführt worden und äh, die ganze Zeit über hast du auch diese Musik, diese Augenbinde, dass du gar nicht weißt, wo in Köln, ich meine, darüber darf man schon sprechen, aber wo in Köln, egal, du weißt es jedenfalls nicht. Ähm, und dann äh, wirst du in den Raum geführt, ganz normaler, und äh, da darfst du dann erstmal warten, noch eine Weile, weißt aber auch nicht, wie lang, und irgendwann sagen sie, okay, es geht los, dann kriegst du schon wieder eine Augenbinde, schon wieder Kopfhörer und wirst eben in diese Studiosituation geführt. Mhm. Und auf einmal, und ich glaube ab da, das habe ich mir dann auch angeguckt, sieht man das. ne? Nimmst du halt, nimmt dir einer die Hörer ab, die Kopfhörer, ähm, die Augenbinde und dann stehst du da, siehst, okay, du bist auf dem roten Teppich. What the fuck, es geht los. Ab da wird es einem dann so richtig bewusst. ja. Und dann spricht ja wirklich nur diese Stimme zu dir, die wirklich gut ist, also die ist ganz tief, die ist so richtig da, so wo du denkst, oh Gott, Gott spricht mit dir so in etwa. Ja, also, <lacht> ja. also für, sen für sensible Gemüter ist, ist echt nichts. Ne? So, und dann heißt es nur, ja, du bist jetzt drin und geh nach vorne rechts, war es, glaube ich, bei mir. Und dann bin ich halt nach vorne rechts gegangen, da war noch eine andere Tür und auf einmal stand ich dann beispielsweise in der Garage. Wir hatten ja in dieser Staffel jetzt drei Orte, das ist ja die Jubiläumsstaffel, da ja. haben sie sich natürlich was Spezielles ausgedacht. Normal gibt es nur zwei Orte, hier gab es drei. Dann stand ich in der Garage, Michaela Schäfer war schon drin und die Tanja Tischewitsch. Ehrlich gesagt, meine größte Angst war... Ich kenne niemanden dort, weil genau. ich gucke, ich, ich gucke ja, genau. mich ich gucke nicht so oft, verstehst mhm. du? Immer mal, aber ich, kann die, ich kenne die ganzen jetzt nicht wirklich so richtig. Ein paar schon, aber es gibt ja da richtige Cracks, ne? die kennen dort wirklich jeden. Und ich kannte immerhin Michaela Schäfer, hatte ich auch schon mal in meiner Sendung und, äh, und dann wurde mir bewusst, okay, das ist es. ja. Und dann stand ich da, ich hatte ja so ein mega Dress mir noch extra ausgeliehen von einem großen Designer, weil ich natürlich immer ein bisschen Show mhm. und so machen will, immer ein bisschen extra schick, stehe da in, in meinem Spitzen-Overall mit den Flügelchen und so ähm, und denke mir, okay, okay, jetzt bist du hier in so einer fucking Garage ne? und eigentlich geht es ab jetzt schon los. Und dann lernst du diese Leute kennen und... Ähm, ich habe einen dort äh, wirklich sehr, sehr gemocht von Anfang an. Das ist der Reiner. Ich weiß nicht, ob du mit dabei hm. bist oder ob ihr, die jetzt hier zuschauen, da immer mal mit reinschaust. Hab wir haben geguckt, geguckt. Ja. Hm, ja? Ja, ja. Also ich habe ja inzwischen auch dank dir, das muss ich ja wirklich sagen, so ein leichtes Gespür für Leute, wo ich denke, Vorsicht und, äh, und ein Gespür für andererseits Leute, wo ich denke, ja, das ist ja, echt. Das ne? vorstellen, also, ja, ja. Das, das war nicht hm. immer so, das durfte ich echt über viele Zeit lernen. Und es gibt da ein paar echte und ein paar, die machen halt eine Show, wie es aber natürlich auch sein muss und dazugehört. Ne? Und Fakt ist, dir wird dann in diesem Moment so bewusst, ich gucke da raus und du gehst erstmal so alles ab und denkst, okay, das ist es jetzt, ja. Keine keine Fenster, keine Uhr, nichts. Und ohne Mist, Christian, das ist eines der schlimmsten Sachen für mich gewesen. So als durchgetakteter Mensch normalerweise, ne, wo bei keine mir wirklich Horror. keine Absolut Uhr, Horror. übel. Ja, und dann aber nicht rauszugucken, nicht in die, also einfach wirklich kein Tageslicht zu sehen. Ne, und wirklich nur über diese Stimme, die sich dann immer mal einschaltet und irgendwas sagt. Und dich dann auch mal in eine Challenge holt. Aber diese Challenges finden ja erst irgendwann abends in der Live-Show statt. Ja. Also 22 Uhr, 30, 23 Uhr. Also hast du einen ganzen Tag, musst du dich beschäftigen mit den Menschen, die da da sind. Wahnsinn. Und ähm, ja, das ist... Ähm, Spannend, was das so mit einem tut. Ja. Und äh, wir hatten als krasse Bedingung, und ich glaube, das gab es auch so zum ersten Mal bei äh, Promi BB, es war kalt. Richtig kalt? Also, ja, das ich haben wir nicht, mal gesehen es, in so im Fernsehen. Ja, das oh. <lacht> also, ohne Mist. Und wir hatten ja dann oben eigentlich so eine Heizung und da stand eine Temperatur, aber es ist niemals auf diese Temperatur gekommen. Es war immer kälter und wir hatten manchmal in der Nacht tatsächlich, stand da 12 Grad und dann kann ich mir vorstellen, war es noch kälter. Auf dem Boden geschlafen mit äh, Matratzen also ich sage jetzt all das was man auch sieht ja ich muss natürlich ein bisschen aufpassen weil wir ja immer noch in der laufenden staffel sind aber das sieht man ja ich glaube die temperatur haben sie langsam so ein bisschen hoch gemacht aber wirklich langsam ja dass wir also in den ersten tagen eigentlich immer gefroren haben und jetzt kommt das ding du hast nur kaltes wasser aus dem Wasserhahn oder in der Garage beispielsweise in dieser komischen Aluwanne mit du dem Schlauch keine Dusche und nichts also wirklich nichts. Nix. Das ist Albtraum. Aber, aber der Clou ist, ich meine, guck mal, jetzt bin ich hier wieder geschminkt, hab schick was an, bin so voll in meinem Element und so. Ich meine, ich bin auch im normalen Leben mal ungeschminkt, ja, aber trotzdem guckst du ja dann mal ins Spiegel und weißt wie du aussiehst, ne? da gab es irgendwie nichts, ne? Und das vergisst man dann auch irgendwann. Mir war das ziemlich egal. Ja? Aber man konnte sich als Frau nicht die Haare bürsten. Nichts. Ja? Wir hatten nur Kernseife und eiskaltes Wasser in der Garage und ähm, im Dachboden. Das, den gab es ja dann auch noch. Das waren so die beiden armen Bereiche, äh, die also wirklich krass sind. Und da zu spüren, was diese Bedingungen mit einem machen, sind... Also das ist, das ist wirklich heftig in Verbindung mit dieser eigentlichen Unterernährung, weil in der Garage hast du halt einmal was reingereicht bekommen. Es waren so drei, vier Kartoffeln, dann waren, glaube ich, so ein bisschen Haferflocken dabei für, ich weiß nicht, fünf Leute oder so waren es am Anfang. Ähm, dann weiß ich nicht, Paprika oder so, also Rohkost, super gesund, ja, aber du weißt halt auch nicht, wie lange das hält und dann fängst du natürlich an zu überlegen, okay, sollte das jetzt hier das Essen für drei Tage sein und für diese Leute, dann müssen wir echt äh, gucken, ja, wie wir das machen. Haben das auch von Anfang an äh, rationalisiert, äh, sodass jeder immer nur ein bisschen was kriegt. Ähm, dadurch, dass diese Kälte so da war, haben wir eigentlich permanent heißes Wasser getrunken. Um irgendwie von innen eine Wärme wenigstens Boah. zu spüren, ne? Nicht so krass mit der Kälte, äh. das, das Kälte, ja, und dieses fehlende Tag- und Nacht-Ding, äh, das ist wirklich ähm, heftig gewesen. Heftig, heftig, heftig. Ja. Und eben nicht im Wissen, was kommt. Und einfach, dessen, dass du dich da die ganze Zeit irgendwie mit den Menschen unterhältst, du merkst dann schon mit der Zeit, auch ich, die ich ja immer so denke, alle meins lieb, <lacht> merkst du schon äh, manchmal, na ja klar wird hier immer schön eine Show abgezogen, aber gehört ja auch dazu, ne? war ja auch so, äh, dass irgendwie jeder versucht, da mit seiner Lebensgeschichte und so zu kommen. Für mich war es jetzt spannend zu sehen, was die von mir gezeigt haben. Es war relativ wenig. Aber auch das kennt man, glaube ich, von anderen Staffeln. Man weiß ja nie, was eine Redaktion daraus macht. Ne? Für mich war das Wichtigste: Ich gehe da rein und ich bleibe bei mir. Ich habe mich immer versucht. Ja, das in dem hast du geschafft. Also ich fand <lacht> ich super sympathisch da ja, wirklich. <lacht> danke. Ja. Also danke. Ja. Weil, hm. äh, wenn man so gar nicht gespiegelt wird, ja, Christian, das ist auch heftig, ja, so, so null. Und es gab nur diesen einen Raum ohne Kameras und das ist natürlich die Toilette gewesen, alles andere äh, ist komplett mit Kameras. Und man muss... keinen Briefing am Anfang, was da so auf einen zukommt, so gar nichts, du Bist du einfach reingesteckt irgendwie oder? Äh... Naja, du kennst das vom Sehen und äh, alles andere. Ähm, da darf man sich überraschen lassen. Ne? Keiner weiß, wer drin ist. Keiner kennt die ganzen Sachen. Das wird ja wie ein Staatsgeheimnis wirklich ja, in ja. geheim gehalten. Ne? Weil daraus ergeben sich ja dann die ganzen Sachen, dass man das eben nicht weiß und dass man dann überrascht ist. Ich muss sagen, viele. Oder einige von denen kannten sich, also die da schon so im Reality-TV da waren, da trifft der eine dann mal den anderen. Das ist natürlich dann irgendwie immer ein bisschen schön, wenn du da so als Newcomer wie ich da reinkommst, ist, muss man halt erst mal gucken. Und ich habe immer versucht irgendwie, also wirklich bei mir zu sein und dann auch, wenn ich gemerkt habe, jetzt ist irgendjemand komisch oder es fühlt sich komisch an, dass ich immer so innerlich so einen Schritt zurückgetreten bin und es versucht habe von außen zu sehen und zu sagen, das ist nur eine Show, hab viel Spaß, sei dankbar, die meinen ja. das alle nicht persönlich. Ja. Das war so mein Überleben dort. Ja. Und ich kann natürlich froh sein, dass ich eigentlich mit meinem, ähm, also das erste Spiel, was dann da war, ähm, diese erste Challenge, ähm, hat dann für die Zuschauer, die konnten das live miterleben, einen dritten reichen Bereich gezeigt, den wir überhaupt nicht kannten. Ja, Also für uns, wir waren alle nicht wissend. Hm. Wir wussten nicht, wie ist der andere Bereich, ja. wir wurden irgendwo mit reingeschaltet, mix, und wir wussten auch nicht, gibt es noch einen reichen Bereich oder nicht. Und das ist ja der Rainer, der so echt ist, ja, dieser ehemalige ja. Boxer und auch ja. box der eigentlich echt ein ganz cooler ist, der hat ja leider dieses erste Rennen verloren, dieses Schneckenrennen, ja? was irgendwie echt witzig auch anzuschauen war. Das war krass. Das war echt krass. Das so, war scheiße schwer. Das kann ich so sagen. Die ist ja du bist so blitzig, ja. Irgendwie Hände auf dem Rücken und musst du da irgendwie mit Bewegung nach vorne kommen, dann noch irgendwie so ein ähm, so ein Salat irgendwie schnappen mit dem Mund und diesen Salat irgendwo äh, ablegen. Oh, ja. Also ich habe es bis zur Hälfte geschafft und war Gott sei Dank nicht die Letzte, weil der Letzte durfte die Sendung an Tag 1 schon verlassen. Und das war natürlich, gab es auch noch nie. Ne? Normalerweise gab es immer so eine Woche, sieben Tage sind alle safe, so dass der Zuschauer ja. auch die Möglichkeit hat, die Charaktere über die Zeit kennenzulernen. Weil auch mit dem Zuschauer ergibt sich ja, ja. erst eine Bindung. Ne? Weil letztlich wird gewotet ähm, oder gewinnt der, der der Zuschauerliebling ist. Genau. Und wenn man da gar keine Chance hat, dann ist das schon krass. Und dann dachte ich, Mist, dieser coole Typ, ja, der Rainer, der ist jetzt schon draußen nach dem ersten Tag. Das kann doch nicht sein. Und äh, wir haben aber alle nur vermutet, ne? und mir ging es ja dann mit der nächsten Challenge so, dass ich die leider verloren habe, war so eine Schätzgeschichte gegen Michaela Schäfer. <lacht> ich sollte sagen, wie viele ähm, im letzten Jahr verheiratet äh, waren, wie viele Ehen ge ähm, ja, genau, geschlossen ja. wurden. Ja, ja. Da habe ich natürlich als großer Rationalist und so gedacht, naja, so viele werden es ja wohl nicht sein. <lacht> ich habe 3000 wohl gesagt, ja. Michaela hatte 10.000 und es sind über 300.000. Also das war für mich auch eine Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen, dass 300.000 Ehen im vergangenen Jahr geschlossen wurden. Gut, jedenfalls habe ich das Ding verloren und da dachte ich schon, okay, ähm, waren dann, ich, ähm, warte mal, das waren dann, glaube ich, fünf Tage war ich dann drin gewesen. Wir waren ja noch zwei Tage eher auch schon, das kannte der Zuschauer auch nicht. Ja. Ähm, da dachte ich mir, okay, es ist, wie es ist. Aber dadurch bin ich in den reichen Bereich gekommen und habe da einmal dann wirklich diesen Luxus ähm, genießen dürfen. Und das war toll. Ja. Ähm, ich glaube, auch da hat der Zuschauer dann ein bisschen mehr zu mir äh, eine Bindung aufbauen können. Da war ich dann ab und zu dann doch mal zu sehen. Ähm, aber ähm, Fakt ist, auch dann ging es für mich ja nach einer Challenge wieder rüber in den Dachboden. Und ab da ging es weiter mit kein Tageslicht und was macht das mit also. den Leuten. Und Eine Frage boah. kam mir schon, hast du, dieser Jeremy Fragrance, der hat ja sehr stark irgendwie besondere Personen. Wie hast du den so erlebt so aus der Nähe? So, so das ist das Problem, Christian. <lacht> ich lerne ihn jetzt am Mittwoch erst kennen. Ich habe den ja nicht kennengelernt. Achso, ich weiß gar nicht mehr genau. Ach so, mehr ja, okay. ja. genau? Ja? So, der, der ist ja freiwillig gegangen, ja. Der noch vor dir. Der war ich auf dem Dachboden. Und der ist freiwillig raus, aber aus einer Hybris, da würde mich jetzt aber eigentlich deine Meinung interessieren. Weil wenn du den gesehen hast, ja, also dass da psychologisch das ein oder andere, sage ich mal, speziell ja, ist, äh, liegt ja. auf der Hand. Also er hat ja sehr, also ist natürlich, man sieht ja wieder, je extremer jemand ist, umso mehr, ich äh, weiß nicht, zieht der Zuschauer, aber... Ja, ja. Ich sag mal so, wie der seinen Körper behandelt hat, das fand ich, fand ich schon bemerkenswert, ne, auch, also bemerkenswert Absolut. hart und, äh, ja. und der hatte ja, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, so einen skurrilen Auftritt da nochmal, als sie den nochmal interviewt haben, die beiden Hab Moderatoren, und da dachte ich, echt Gott, was ist mit dem los eigentlich? Also das fand ich so, ja. so, ich weiß gar nicht, so aus, aus der Norm raus, sagen wir mal so. Der schwankt also, so, ne? Also auf der einen mh. Seite fängt er fast an zu heulen, dann lacht er wie so ein, also so sehr strange. Ja, und aber ganz ehrlich, wer macht denn, wenn du mit dem redest, wer macht denn da äh, Liegestütze und, und Kniebeugen? Und ist schon sehr skurril, ne? Muss ich auch sagen, das war sehr also, eigenartig, wirklich. der hat, der hat die Show <lacht> wirklich komplett für sich genutzt. Ich kannte den vorher ja. nicht, muss ich wirklich sagen, weil das, das ist so ein äh, YouTuber und TikToker, ja. waren nicht beliebt, also für alle jetzt hier im Chat, äh, die den auch nicht kennen, ja. Äh, äh, Jeremy heißt er. Ähm, ja, Jeremy Fragrance hat Millionen ja. TikTok-Follower, glaube ich, ne? ist auch im Ausland selber bekannt, glaube ich. Er macht alles <lacht> ja. auf Englisch, deswegen hat er so ja. eine riesen Community und die Leute lieben ihn, eben ja? weil ja. der so strange ist. Und für mich war überraschend, da ich das ja dann wirklich nochmal gesehen habe, anschließend, dass der eigentlich auch wenn der so angefeindet wurde, bei sich geblieben ist und nicht ausgeführt ist. Das fand ist. ich auch. Also, das fand ich das Positive. Er ist total bei sich geblieben. Der hat sich auch ja. nicht anträgern lassen. Ich weiß, weil mit der Valentina war es dann auch nicht zusammen. Ja. Ne? Oder genau, doch, doch, doch, doch, doch. Doch, die hatte ich. Ja, die, äh, die hat ihn ja total getriggert. Ich weiß nicht, ja. wie hast du die denn erlebt? Das ist ja so ein Trash-Girl. Also, <lacht> zu der muss man ganz klar sagen, also ich mag die. Ja, ja. und äh, die ist. Äh, das, das ist ihr Beruf. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist an jeder Sendung, die da Absolut. Mit 17 ja. Jahren hat die angefangen, hat sie mir erzählt. Die ist jetzt 22. Hat auf ihrem einen Oberarm jede ja, einzelne Scheiß. Show rauf tätowiert. Ja, da. <lacht> Und da kam jetzt natürlich Promi Big Brother auch noch live mit dazu. Ja. Okay. Und, aber die macht das, wenn man der mal folgt. Ja. Also Valentina Doronina äh, heißt sie. Ich mag die irgendwie, also ja. ähm, weil ich auch den Hut vor Leuten ziehe, die es so, so durchziehen. weißt du? Immer natürlich respektvoll. Also das ist für mich so eine Grundausstattung, die einfach so zum menschlichen Dasein dazugehört. Wenn das nicht da ist, dann äh, ist auch mir das egal. Mhm. Aber ähm, ich meine, auch sie ist da natürlich angetreten, sich zu zeigen. Und ich glaube, sie ist auch bewusst in diese Konfrontation reingegangen. Schätze ich, ja. Jetzt haben ja. wir die Cherry Berlin gerade auch, oh, das freut mich. Hier sind einige mit dabei, die von mir rübergekommen sind. Mein Lieber, ich grüße mal ganz kurz hier, das ist schön, echt. Und hast du gesehen, dass die den Heiratsantrag bekommen hat von ihrem... Ja gut, ich gebe den irgendwie maximal halb fünf Monate, ich weiß nicht, also das ist für mich echt... Kann ich nicht ernst nehmen, hey. aber egal, ist egal, also ja. Das. Leider, leider, same, muss ich sagen. Ich habe auch da nicht so ein gutes Gefühl. Ich kenne deine 100-Tage-Grenze und die sind ja auch genau, noch nicht zusammen. mal 100 Tage. Vor allem, ja. ich hatte das so, was ich mir das richtig verstanden habe, dass sie irgendwie bei Temptation rein wollten. Jetzt mal, da musste ja. ja auch wieder ein Paar sein, damit überhaupt, also, die passt ja, ja. ja wirklich alles an ja. Und danach also, werden sie dann so prominent getrennt und keine ich also, weiß nicht. Also, ich freue mich <lacht> auf die, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich auf alle, die ich jetzt am Mittwoch noch mal sehen werde. Da ist ja die große schon. So, ja. Ja. Und auch den Jeremy, also da bin ich gespannt, wenn der da ist, wie sich das so anfühlt, wie der so ist, ja. Aber die Kleinen, die Vanetina, ich mag die trotzdem, ja, obwohl ich also bei dieser. Bei diesem Hochzeit- oder Heiratsantrag habe ich auch so ein bisschen geschluckt, aber ich habe mir gedacht, okay, sie liebt ihn wirklich, das habe ich mitgekriegt, also sehr. Und ja. trotzdem fühlt ja. sich das irgendwie immer ein bisschen gespielt an, aber vielleicht liegt es auch an der Situation, ja, dass ja. die dann immer Sind Junge wissen, Menschen, ne? Es, es wird <lacht> ja <Gott>. gleichzeitig gesendet. <lacht> ne? das, das ist schon echt. Wie war echt das für dich so jetzt danach? Ist ja deine, ah, Du warst ja sowieso schon sehr bekannt, du warst ja auch im Playboy und solche ja. Geschichten, das war ja auch ein äh, Mega-Ding. Ähm, hast du denn jetzt noch mal ganz viele Leute, die auf dich zukommen oder ganz viele, die dir ja. schreiben so oder so? Ich, ah, ja, okay. ja, muss ich wirklich sagen. Also für alle, die mich jetzt äh, hier auf deinem Kanal nicht kennen, ich bin 52 <lacht> Jahre und trete auch so ein bisschen für die Frauen ein, um zu ja. sagen, wir können, äh, wenn wir es wirklich wollen, alles schaffen in diesem ja. Leben, wenn ja. wir in die Selbstverantwortung gehen. Genau. Und das habe ich mhm. über, also wirklich auch krasse Erfahrungen in meinem Leben äh, selber immer wieder lernen dürfen, bin jetzt seit einiger Zeit wirklich sehr gezettelt in mir und kann das eben auch alles so weitergeben, da ich auch glaube, besonders viel Energie zu haben und ich sehe das als meine Aufgabe hier einfach, ähm, da so ein bisschen Inspiration zu sein und die Liebe und die Freude äh, gerade ja. eben für, für Frauen weiterzugeben. Ja. Und scheiße, jetzt habe ich deine Frage vergessen. <lacht> das ist Gott. auch wieder schwierig. Ich hoffe, jetzt viele Leute Ach. auf dich zugekommen sind. Ja, genau. Ja genau. Okay. Ja, ja. ja, genau, jetzt habe Und ich wollte sagen, bei dem Playboy, das war ja direkt vor einem Jahr. Also da habe ich ja. mich mit 51 ausgezogen und ich hätte das nie gemacht. Weil ich noch, ich bin noch so eine ähm, so eine Generation, ich möchte für Leistungen wahrgenommen werden und nicht für schönes Aussehen und für eben eine äußere Hülle, sondern für mich zählen eben die Taten. Ja. Und ähm, aber mit 51, die haben schon zwei Jahre an mir rumgegraben, sage ich mal, ähm, dachte ich dann, eigentlich ist doch geil, das jetzt zu machen. Ja? Und ähm, dann war das für mich auch gut, aber ich habe wirklich lange dafür gebraucht, bin sehr stolz auf die Bilder, Das war toll, eine ja. mega Erfahrung. Das Echo aber so in der Öffentlichkeit ist kein Vergleich zu dem, was ich jetzt mit Promi-BB hatte. Ach, das, das ist, ist Wahnsinn. unfassbar. Unfassbar. Wahnsinn. Ja. Wirklich. Also ich habe hier tagelang also wirklich erstmal, also was hier alles eingegangen ist, ja, ich musste das auch stückchenweise abarbeiten und wollte ja sowieso erstmal ein bisschen bei mir sein, weil das wirklich kräftezehrend war, ja. ähm, Aber das ist so krass, ja. Und das beweist wieder, dass, dass man eigentlich in unserer heutigen Zeit, weil ja viele auch sagen, naja, diese Reality TV-Stars und so, das ist doch nichts, ja. Wenn man heute bekannt sein möchte, und ich möchte es, um ja. noch mehr weiterzugeben, ja. weil dafür bin ich da. Genau. Schaffst du es nicht mit Leistung, du schaffst es bis zu einem bestimmten Punkt und dann bist du und bleibst du in deiner Bubble. Willst du aber mehr haben, musst du dich eben aus deiner Komfortzone, in diesem Fall eben Reality-TV, tatsächlich mal da reinbegeben und dann da ein bisschen schwimmen lernen und da die Chance nutzen, das dann weiterzugeben. Ja. Und äh, das ist... Wirklich spannend. ja. Das, das sind diese Zeiten, die sich so verändert haben. Ja, Also ja. ich hoffe immer bei mir zu sein, aber ich fühle mich auch so safe, dass es, glaube ich, keine großen Auswirkungen auf mich hat. Und ich habe schon Anfragen auch wieder für, für nächste Shows und ja, so. Ja, super. Ich, <lacht> aber ich werde es immer so als, als Kirsche auf der Sahne machen, weißt du, Christian? Ja, das wäre Super. Ich, ich ja bleibe Moderatorin, ich <lacht> möchte selber produzieren, ich mache HSE, wer es noch nicht kennt, ja, und verkaufe Sachen, bin Eventmoderatorin und alles ja. und schreibe eben an meinem Buch, also das ist das Wichtigste für mich, aber das andere ist dann eben... So eine schöne Überraschung, ja, und eben die Kirsche auf der Sahne, wo ich auch sage, ich guck da mal rein, weil es ist und bleibt auch strange. Und ja. ich äh, lasse mich auch gerne unterhalten, <lacht> so von dem, was denn da passiert. Ja, ja krass. Ja, ich habe ja morgen mein erstes Casting, wird schon ganz aufgeregt, ey, für so eine Dating-Show, ja, genau. <lacht> warte mal, warte mal, halt, halt schon. <lacht> Nochmal. Bei einer Dating-Show mitmachen? Ja, als Experte. Äh, als Experte. Ja ja vergeben. Also, ja, ja, eben. Gut. <lacht> nee, nee. aber geil. Ja, ja, aber mal gucken. Also, aber es wäre jetzt natürlich was viel kleineres, aber so ganz Neues. Aber ja, also ich hätte auch Lust dazu, da mal. Ne? Das klar, ja, hab Ich habe, ich habe hab darauf gewartet, weil du bist genau so. der Richtige. Ja. <lacht> Erstes Mal hast du diese, diese Art, ja, wie du das weitergibst, dann hm. äh, hilfst du ja nachweislich, wirklich nachweislich, so so vielen Leuten. <lacht> Und äh, also du findest da genau den richtigen Zungenschlag. Oh, und wann wird das sein? Kannst, kannst du das schon? Ah, das wäre direkt im Januar. Das wird dann ruckzuck gehen. Da wird notgedreht. Wie cool! Wie cool! Ja gut, so aber spannend. wie gesagt, mir jetzt in der letzten Runde, also habt ihr, glaube ich, noch einen. Konkurrenten, mal gucken, wie das so, ob das ob sie mich dann nehmen, aber genau, drück mir mal die Daumen. Ey, aber sowas von, wenn die noch irgendjemand brauchen, der für dich was sagt, ja. ich bin da wenn ja, ich aber cool, all deine ja. Follower ja auch. <lacht> Ja, cool. Genau, und von Aline soll ich dich auch fragen, wie du denn dazugekommen bist. So, wie bist du da rein, ist da jemand auf dich zugekommen oder wie bist du da reingekommen? Ja, so. ja ist jemand auf mich tatsächlich zugekommen? Geil, ähm, schön. Und äh, wahrscheinlich deswegen, weil ich, ich möchte ja eigentlich jetzt kommt was Witziges. Ähm, ach, ich will mal Dancing Star sagen, äh, die Tanzshow. Aber Dancing Star ist ja die österreichische Geschichte. Weißt du? Äh, da habe ich immer gesagt, ich möchte in diese Tanzshow rein, weil ich endlich ach, mal dieses, richtig schön. Gerne, äh, genau. Ja, ich weiß. Äh, ja. Mhm. Let's dance, oder was? Let's dance, ja. Let's ja, ach, Dance. Die ist ja auch krass. Ja, die ist ja, ja richtig krass. Das möchte ich gerne machen, weißt du? Noch mal richtig schön äh, tanzen lernen. Und ich mag es auch so körperlich herausgefordert zu werden. Ich mache nur gerne Sport und das möchte ich so gerne machen. Und ich glaube, das ist bei dem einen oder anderen Manager, mit dem ich immer mal so in Kontakt bin, hängen geblieben. Und dann kam dieser Anruf, äh, wie sieht denn aus, würdest du auch Promi bw machen? Und äh, da dachte ich mir so, Boah. ja, wirst du, Boah. also ich meine, testen wir uns doch mal aus. Boah, ich liebe her Herausforder lieb her Herausforder Herausforderungen. Ja. Ja. Oh, ist das geil! Ich freue mich so für dich, wirklich. Das ist, das also, du bist ja so ein, du bist ja schon so lange in der Szene und so ein moderations und was du alles machst. Oh, irgendwie. Aber das ist ja wirklich. <lacht> danke also schön. ja, ich finde deine Show ja auch ganz toll. müsste echt mal gucken. Blondhörig, könnt ihr auf YouTube auch gucken. Ganz viele tolle ja. Leute immer. Das ist eine richtig ja. coole Show so wird jetzt im ja. nächsten Jahr erst wieder weitergehen. Wir haben jetzt eine kurze Pause logischerweise gemacht, ja. Aber du warst ja auch noch mal. Ich warst du eigentlich der letzte Gast? Ich, ich weiß es gar nicht. Aber äh, deine ist auf alle Fälle einer der letzten Shows noch gewesen, auch total. Ah okay, schön. ja, ja. Ah, das ist ja mhm. auch ein tolles Team. Das ist wirklich wahnsinnig. Ja, sag Ach, mal, und dann, liegt, dann muss man da echt schlafen auf Luftmatratzen oh. mit den ganzen Leuten. Gut, dass du das noch fragst, ja. Ich werde, ja. das bin ja so introvertiert, das so fertig machen. Wirklich. Dann wenn die Anfrage kommt, darfst du nicht mitmachen, nee, okay. ist, es ist wirklich so auf Luftmatratzen, die übrigens unsäglich waren, ja? Also die waren so wow. in der Garage so ganz schlimme Luftmatratzen. Wenn du dich umgedreht hast, gab es ganz laute Geräusche, weißt du, und dann so als feinfühliger Mensch, dann drehst du dich kaum um, weil du denkst, die anderen schlafen alle. Dabei liegen alle wach, weißt du, und keiner will sich umdrehen. Die erste Nacht, ich habe nur gezippert, ich habe die erste Nacht nicht geschlafen, weil es war so eisekalt, ja, und dann, wie gesagt, ich habe mich auch nicht getraut, mich umzudrehen, eben wegen dieser blöden Geräusche, ähm, dann irgendwann ist dir auch das egal und wenn du weißt, die anderen schlafen auch nicht, dann, äh, ja, dann ist es, wie es ist. Ähm, das Ding ist, du darfst ja wirklich auch nur nachts schlafen. Und wir hatten ja gerade, als es dann so, wir haben ja auch mal ein paar Fastentage gehabt, ne, so als Bestrafung für irgendwelche Sachen, ähm, da habe ich gemerkt, wie... Äh, wie krass ich eigentlich so körperlich im Neben bin, das hat mich sehr gestärkt innerlich, weil alle lagen da, dahin vegetiert und haben nichts gegessen und ich bin da immer noch rumgesprungen, habe Sport gemacht. Das war schön für mich so, als äh, im Wissen, welche Kraft ich habe. Ne? Mhm. Aber, und dann lagen die so da und dann sind die Augen immer so zugefallen und dann kommt immer gleich die, die Stimme. ja ähm, Tanja beispielsweise, ähm, es ist keine Zeit zum Schlafen. Ne? Und wenn du das ignorierst, gibt es irgendwie die nächste Strafe. Also du darfst tatsächlich nur schlafen, wenn Big Brother dich zu Bett schickt. Und das ist, das ist ja noch nicht mal Mitternachts. ja? Weil du musst dir vorstellen, Christian, die Challenges sind ja in der Live-Show eben live. Genau. Das heißt ja. also Mitternachts. Dann kommt jeder äh, nochmal ins Interview und wird befragt. Ich schätze, weil man überlegt dann so, wie spät könnte es sein, das ist immer eine der größten Überlegungen für mich gewesen, wie spät ist es wohl, ähm, dass du vier, um vier oder um fünf ins Bett kommst, weil alle jetzt erstmal noch die Interviews machen. Ja, Und oh. so lange kannst du nicht schlafen. Dann gibt es irgendwann, wird dann das Licht gedimmt ja, und dann kannst du schlafen und dann gibt es ein ganz lautes Weckergeräusch. In der Garage war es ähm, der Lärm von der Baustelle, das war auch oberkrass. Also wirklich ätzend. Im Dachboden war es immerhin wenigstens äh, so ein so Waldgeräusche, aber so ein Unwetter irgendwie. Aber immerhin Naturgeräusche, das war ja schon mal irgendwie ein bisschen schöner. Und äh, im Loft konntest du natürlich schlafen, wie du willst. Ne? Also da war natürlich, also du konntest wach werden, wann du willst und du konntest ins Bett gehen, wann du willst. Ne? Ähm, aber tagsüber durftest du auch gar nicht schlafen. Aber trotzdem hattest du. Ähm, zumindest deine nacht so gestalten können wie du es gerne möchtest das ist dann schon ein bisschen angenehmer alles gewesen aber diese bedingungen christian es, es verändert menschen ne? und wenn man das jetzt auch so weiter jetzt auch in den letzten ähm, Shows jetzt gerade ich gucke ja auch die ganze zeit immer weiter und fieber so ein bisschen mit weil ich ja da bis vor kurzem noch selber drin war und es fühlt sich da dann auch noch mal anders an ähm, also ich kann wirklich nachvollziehen, ja, dass du dann du krauchst auf dem Zahnfleisch, wie man so schön sagt, weil die Nerven sind einfach, du bist so durch, ja, und äh, wenn du dann nicht so ein richtig robuster Mensch bist, dann Gehen dir halt verschiedene Sachen viel schneller aufs Schwein, wie man so schon sagt, als normal. Ja, da steht man dann über den Dingen und manche schaffen es dann nicht mehr, ähm, so bei sich zu sein und verlieren dann auch mal die Fassung. Oder wie Menderes jetzt beispielsweise, ich finde, äh, der ist jetzt ganz schön in sich gekehrt, zum Beispiel. Ne? Mhm. Äh, Menderes aber ich ist auch nicht eigentlich, dass Charakter. nicht mehr passiert. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man da viel mehr streitet. So, ne? Ich weiß nicht, aber. Das, aber ihr habt euch nicht so richtig gestritten oder so, ne? oder ist das noch nicht gezeigt worden oder so. Oder, äh, also ich war jetzt zehn Tage insgesamt da drin, ja, und so richtig Stress hatten wir tatsächlich nicht. Das finde ich sehr muss ich wirklich sagen. Ja. Ja, ich ja. ja, aber deswegen war natürlich auch dieser Jeremy Fragrance äh, so gut für die Show, weil der eben wirklich äh, ganz aggressiv irgendwie gegen alle gegangen ist, ja. ohne respektlos zu sein. Vielleicht ja, ja, kann das man das so ja, sagen. Ja, doch, ne? das kam rüber, also, ja, ja. Das hat er echt ganz clever geschafft. Ne? Der hat sich aber immer von der Gruppe weggedreht beispielsweise und hat einfach nur in die Kameras gesprochen. Ja, das, also, das finde ich, ich ist voll cool, strange. Ne? <lacht> okay. Redet nicht mit den Leuten, sondern nur zu. Ja, Ding das ist von, wirklich ne? wie so ein, auf Twitter haben glaube ich viele geschrieben, das ist ein bisschen wie so ein, ähm, wie soll ich mal sagen, wie so, ein, wie so eine Simulation irgendwie. Ne? Ja. So eine, so eine ja. Und jetzt, Christian, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, eben diese kleine Valentina, die 22-Jährige, ja, die hatte ihn ja verglichen mit dem Massenmörder Dama. Ne, dass, dass die Angst hatte, dass die gekillt wird. Die ja, hatte wirklich, also hat mir so gesagt, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, ja, das muss ich nach wie vor sagen, aber sie ähm, meinte, die Anna, die hat so viel strange Sachen erzählt, ja. Und ja, wie der gesagt, macht einen komischen Vibe so, ne? das können wir ja. so schön. Äh, und ich ja. meine, ich habe dann auch gesagt, da kann nichts passieren, wir sind doch hier überwacht nee, und so. Ja, klar. Ja. Aber andererseits, ich meine, wenn, dann sind halt die Kameras live mit dabei. Ja, ich meine, der Aber verhält sich, glaube ich, so aus passiert. der Norm und das macht, irgendwie, macht uns Angst irgendwie so. Ne? <lacht> so ne? Also die hatte das Angst um ihr Leben, die hat sich nicht getraut, wirklich einzuschlafen, das hat sie mir gesagt. Ja. Ja. Krass, ey. Ja. Irgendwie wirkt er ja trotzdem harmlos, finde ich, weiß ich auch nicht. Also, aber klar, man kann ihn schwer einschätzen, weil der verhält sich es. eben nicht so wie andere Menschen, sagen wir mal so. Ne? Ja, ja. Ich, ja. Bin, ich bin gespannt, wie das dann am Mittwoch ist äh, und so. Das wird ja wirklich nochmal. Der mal wird Zukunft das wieder voll nutzen, sein. wahrscheinlich. <lacht> <100 Pro. lacht> der wird sich bestimmt wieder irgendwas ausgedacht haben, was er dann dort macht. Ja? Keine Ahnung. Ich. Ja, wie ist das denn das eigentlich mit diesen Interviews? Redet man dann so eine Kamera oder ist dann, ja, ja. Sieht, sieht man wirklich jemanden? Nee, sie auch nee, so. Auch, auch nur Kamera. Also das ist ein extra Raum, in den gehst du rein. Da sind zwei Kameras, äh, beide frontal. Die eine nimmt dich richtig so close, die andere ist ein bisschen von oben, dass sie mal so Schnitte haben können und das ist eben alles. Ne? Und auch da interessant, du kommst immer erst dort rein und wartest erst mal eine ganze Weile. Weißt du, das Ach, ist so diese Verhörstaktik, weißt du? <lacht> Wo dann erstmal, ja, bist du hier und sagst erstmal schon mal Hallo, und wird erstmal gewartet. <lacht> also, das ist schon, was sie was da mit dir machen, ist schon wirklich auch, äh, naja, eben ausgerichtet dahingehend dich an deine Grenzen zu bringen, weil das natürlich dann die Spannung in die Gruppe bringt. Ja, klar. Und ist, so ja. aus Macher, aus Macher Sicht finde ich es ja mega geil. Na? Aber es ist eben wirklich krass. Es ist krass. Und Leute, die dort drin sind oder waren und schon beim Dschungelcamp beispielsweise waren, die haben gedacht äh, oder haben gesagt, Dschungelcamp ist dagegen nichts. Also, das finde nicht so total krass. Ich finde Dschungelcamp ja schon völlig gaga irgendwie, aber das finde ich echt krass. Das ich echt Ja, schass. aber da beispielsweise haben sie gesagt, naja, ja, ist ein schönes Klima, du bist nicht unterkühlt wie wir die ganze Zeit. Ähm, dann liegst du dort in diesen Hängematten und du machst auch eine Challenge irgendwie so äh, in der Mitte des Tages und nicht abends, ja, wo du schon den ganzen Tag irgendwie rumkriegen musst mit was auch immer. Du musst dich ja beschäftigen, es gibt ja dort keine großen Aufgaben. Und dann abends musst du dann ähm, ja in die vollen irgendwie. Und jedes Mal packt man natürlich auch seine Sachen, ja, stellt es dann immer äh, schon mal so weg, weil es kann ja immer sein, dass du fliegst, ne? also äh, es bleibt immer so, so was im Nacken, ne? so, so ganz komisch. Aber äh, wirklich das zu sehen aus so einer differenzierten Haltung, glaube ich, das ist es, ne? aber... Äh, hast du das Gefühl, dass ich davon erholen muss jetzt so richtig danach oder wie, wie war so das Umschalten so wieder? Also... Interessanterweise ging das bei mir relativ schnell, aber ich war okay. ein bisschen trotzdem ein bisschen fertig. Es war, ich bin dann, als ich dann raus bin und ähm, du hast dann auch, wenn du rausgeführt wirst, erstmal gleich wieder Interviews, Interviews, Interviews ähm, und dann wirst du ins Hotel gefahren und auch da realisiert man das erst. Ach so, und, und da bist du ja noch in der Late Night Show, ne, Auch da. Ich sah da aus. Ich war ja wirklich zehn Tage ungewaschen, ungeduscht und ungeschminkt und äh, mit zerfilzten Haaren. Also, dass ich jemals so im Fernsehen stattfinde, <lacht> fand ich ja wirklich übel. Aber gut. Äh, ähm, und dann realisierst du das abends so in dem Zimmer. Ja? Äh, und da dachte ich, okay. Das erste, was du machst, ist erstmal Handy. Ja, und da, was da, da ging natürlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das also, hat gar nicht Handy aufgehört. Ja, und <lacht> genau. nur den, den wichtigsten Menschen erstmal Hallo gesagt. Ne. Bin da und natürlich auch mit dem einen oder anderen schnell noch telefoniert. Und dann erstmal geschlafen. Und dann ging es früh eigentlich schon nach Hause. Und ja. ähm, ich hatte noch das Problem, ich hatte meinen Schlüssel vergessen. <lacht> ich stand dann hier in München, musste erstmal einen Schlüsseldienst kommen lassen. Also, nein, hör auf. Ey, hör auf, ich bin erst... Äh, es war sehr teuer, 400 Euro. <lacht> oh nein, nein, naja, nein. Naja, es gibt so Sachen, wisst du, das glaubst du nicht. Aber ich war so durchgetaktet, auch bevor es losging. Ja, Ich habe wirklich... Den Abend vor Beginn habe ich noch bis 0 Uhr gesendet. ja, Habe dann geschlafen, meine 5, 6 Stunden, ich schlafe nie mehr als 6, meistens wirklich so um die 5, habe dann einen Koffer gepackt und dann ging es los. Ich habe original meinen Schlüssel vergessen, <lacht> das ist sowas Beklopptes. Ja, und kam dann aber irgendwann hier rein und ab da, ich habe dann erstmal geschlafen irgendwie, habe ich gefreut, irgendwie so ohne ohne irgendeinen Druck oder so aufzustehen, habe aber auch gleichzeitig überlegt, Mensch, eigentlich könnte es ja gleich dieses und jenes machen. Also ich war dann irgendwie schnell gleich wieder in dem Modus, gleich wieder was machen zu können, aber habe dann gedacht, nee, nimm dir jetzt ruhig mal die Zeit, weil ich bin ja die Frau ohne Urlaub, aber weil ich also liebe, was ich tue. Ne? Und dachte mir, nee, machst du nicht. Ich bin auch jetzt noch im Urlaub und fange erst ab 10. jetzt wieder, ich glaube, das ist Samstag oder Sonntag, äh, bei HSE anzusenden und so. Und genieße jetzt diese Zeit gerade so. Und trotzdem ist dieses Wiederankommen zu Hause für mich dennoch gefühlt relativ schnell gegangen. Aber ich habe eben die ersten... Tage nur telefoniert Und das war krass, krass, krass, muss ich ehrlich sagen. Hatte ich so noch nie. Okay. Noch nie, noch nie. Hm. Und kannst du es denn verraten, in welcher Show du dann demnächst zu sehen sein wirst? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Kleine <Fangfrage>. Nein, <lacht> nee, noch nicht. <lacht> naja, alles gut. Ja. ja, und äh, das muss ich ja jetzt noch fragen. War das denn schwer, jetzt so als erste rauszugehen? Oder war das ganz okay so für dich? Nein, so, äh... ich, ich habe mir so ähm, gesagt. Äh, also natürlich wäre ich gerne länger drin geblieben, ja, keine Frage. Ähm, auch weil ich eben selber, ich hätte noch viel öfter eine Challenge gemacht. Ja, ich habe ja, mich gefreut, ja, da so ja. anzutreten. ich habe nur drei gemacht, ja. Und also, das waren eigentlich die schönsten Sachen, auf die ich mir gefreut habe. Und dann kam es nicht dazu. Aber. <lacht> haben halt zwei das Handtuch geworfen. Das war einer, der schon, hier einer von den Versicherungsdetektiven, der habe ich ja auch nie kennengelernt. Ähm, der hat, ich glaube, schon nach zwei Tagen oder so das Handtuch geworfen. Oh, ganz krass, der war im Dachboden. <lacht> das muss ich kurz erzählen. Das hat mir die äh, Valentina gesagt. Ne? Der war im Dachboden und hat die da alle schon so mit leerem, stieren Blick so <lacht> gesehen, so die anderen Bewohner und hat so angeguckt und meinte dann auch so, also wenn ich euch so sehe, ich ertrage das hier nicht. <lacht> hast du das jemand schon, du warst ganz kurz und weg, dass jemand da schon raus. das schon ja. rausgegangen ist, bevor das noch ja, losging ja. ja, ja, der ist raus, weil er die leeren Blicke, von denen ich ertragen konnte, fand ich auch ein bisschen heftig. Also der ist raus und der Jeremy Fragrance und dann bin ich halt als Erste rausgevoten genau. ja. worden. Und ich nehme mal an, ähm, wenn sich dazwischen diesen beiden Jörgs nicht noch so eine spannende Diskussion gerade ergeben hätte, wage ich zu sagen, dass ich noch länger drin geblieben wäre. Es nee, ist ja auch Pech, ja Pech wenn man so nominiert wird und so. Ne? Das ist ja auch, es ist, also, wie es ist. Ja. Und ich bin ja. Newcomer ja in, in ja. diesem Bereich. Also mich kennen dort die wenigsten. Ja. Also in meiner Bubble bin ich bekannt, alles schön und alles schick. aber. Das sind lange nicht so viel wie die die dort eben schon entweder äh, gut Kati karenbauer ist natürlich jetzt der superstar mit da drin ja, aber eben andere ähm, trash tv kandidaten die eben alle schon eine riesen Fan klientel haben mhm, ne? und deswegen ja. äh, glaube ich ist das auch also für mich nachvollziehbar gewesen und von allen wurde natürlich auch ein bisschen mehr gezeigt als von mir weil die waren schade. die Stars. Ne? Ja, das die muss ich auch sagen. Zu, man hat relativ wenig von dir gesehen, muss ich auch sagen. Ja, ja, war... was, was mich wirklich mhm. überrascht war, ich habe dort jeden Tag Sport gemacht, weil das ja auch so einer meiner Messages ist, ne, eben ja. da so ein bisschen was zu machen. Ich habe ein Boxtraining mit dem, äh, mit dem Rainer gemacht. Ach, richtig schade. Mit, mit ja. allem. Es wurde gar nicht gezeigt. Das fand ich äh, persönlich ein bisschen schade. Aber es ist wie es ist. Ich bin wirklich ich dankbar, dort stattgefunden zu haben. Ich hatte wirklich eine tolle Zeit, freue mich jetzt auf Mittwoch, ähm, bin wahnsinnig überrascht über dieses äh, Feedback. Und das ist unfassbar, Christian. Ich habe 99,9 positives Feedback. Oh, ach, das, das hat das sagt so. eins, ach. also weißt du, ich meine, da geht mir doch als so Mensch, der so für Harmonie steht und Liebe und alles geht Eben, mir. Das hast, das hast du super rübergebracht, ja? ja. Ich fand auch, du warst da so nett und so vorkommt, unterstützend in der Sendung, also ich fand das mega irgendwie, ne, also Wir <lacht> haben auf jeden Fall für dich gestimmt, das ist ja klar Dankeschön <lacht> Danke, danke Ja, ja also ist mir auch hier eine Ehre bei dir jetzt gerade zu sein, ne? Also, gerne. doch, doch äh, ja. das ist schon <lacht> Wo kann man dich denn, wenn man nicht jetzt äh, Fan von dir ist und nicht wieder sehen will, wo kann man dich denn ähm, standardmäßig sehen. sozusagen wiedersehen? Also genau. erstmal folgen hier auf Instagram ne? Die okay, Anna in Schell Fische, weil ich mache ja da sehr viel und ich bin äh, bei HSE äh, Moderatorin, ich bin mhm. zwar selbstständig und so, aber HSE ist natürlich äh, Teleshopping, wahnsinnig spannend und ein richtig ja. Tolles Format, ja, weil wir Entertainment machen und ganz nebenbei kann man die Sachen, die wir zeigen, kaufen. Ja. Ja, und es ist ja. viel Mode und ich bin natürlich da die Frau für die Mode, für Beauty, für Schmuck, äh, mache aber auch Haushalt und es ist manchmal total strange und macht so einen Spaß. Also, HSE hat aber drei Kanäle insgesamt, da muss man gucken, ob man, und ich bin immer auf allem: HSE, HSE Extra, HSE Trends ja, und Ab zehnten geht es halt los. Wer mir folgt, wird es auch immer mal sehen, weil ich es da dann natürlich sage. Dann. Also. Wird mit Blond höre ich nächstes Jahr weitergehen, dann schreibe ich mein Buch. Und, ja, das äh, Buch, genau, das wird ja auch cool. Ja. Das, kommt, <lacht> das kommt im Frühjahr. Oh, ich Mega! Schon, so. Ja, das wird richtig gut. Ja, ja schön, da müssen wir auf jeden Fall noch mal was machen, dann, wenn das rauskommt. Sehr <lacht> gerne, sehr gerne. schön, dass du da warst, dass du mich mal besucht hast hier auf dem Kanal. Irgendwie. Es ist froh, mir eine Ehre. Raus, nach München, danke schön, danke schön. Oh, Grüße schön, zurück ja. auch an Eileen. Ja. Äh, Richtig aus, genau. Ja. Also, wir sehen uns mal live vor Ort und genau. Würde mich sehr leiser. freuen. Wunderbar. Lass es euch dann gut dann gehen. Tschüss ihr Lieben, ich speichere das hier ab und genau. Wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ah, Ciao.